Vielen Dank, Herr Tschech. Das Wort hat Herr De Vries. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Ritter, wenn ich den Antrag richtig verstanden habe, zielt der Antrag ja auch darauf ab, vermehrt Fachkräfte zu gewinnen für die Kitas. Und deswegen ist das ja auch grundsätzlich richtig und knüpft an die Debatte vor zwei Wochen an, Dort haben wir hier im Hause den Antrag beraten, Fachkräftemangel in der Kindertagesbetreuung begegnen, haben den auch überwiesen. Es geht im Wesentlichen um die Frage, wie man den steigenden Fachkräftebedarf gut decken kann. Der Unterschied ist aber gewesen in den Anträgen, dass wir uns einig waren bei dem Gallantrag, dass es nicht qualitätsmindernd ist in der Erzieherausbildung, wenn wir sozusagen ähm, Vorprägung ähm, oder Qualität. Äh, Qualitätsanforderungen wegnehmen, die gar nichts mit den Fertigkeiten des Berufs zu tun haben, nämlich eine abgeschlossene Ausbildung für Realschüler, für Abschlüsse mit mittlerer Reife, die völlig ähm, berufsfremd sind und dort auch keine Kenntnisse vermitteln, die nachher wichtig im Beruf sind. Deswegen war es auch richtig. Ihr Antrag sieht aber heute anders aus, denn bei Ihrem Antrag besteht auch die Gefahr, dass Abstriche in der Qualität gemacht werden und er geht so ein bisschen an den Gegebenheiten und Anforderungen an die Erzieherausbildung vorbei. Ich will das kurz an einigen Punkten benennen. Die Erzieherausbildung in der Fachschule baut ja bisher auf einer Erstausbildung auf. Das heißt, es ist gar nicht zu vergleichen mit einer dualen Berufsausbildung, die man direkt nach Schulabschluss macht. Das haben Sie in Ihrem Antrag nicht berücksichtigt. Deswegen ist... Die Erzieherausbildung in dem deutschen Qualitätsranking, auch eingeordnet wie ein Bachelorabschluss, das ist die Qualitätsstufe 6 und eben nicht gleichgesetzt mit einer dualen Berufsausbildung. Eins kommt hinzu, die Ausbildungsinhalte, vor allen allem die Ausbildungsanforderungen, die von Politik, Gesellschaft, aber auch Eltern gestellt werden, die steigen ja in den letzten Jahren immer mehr. Wir verlangen frühkindliche Bildung, frühkindliche Sprachförderung und, und, und. All das ist eigentlich nicht vereinbar damit, die Qualitätsanforderungen der Erzieherausbildung herunterzuschrauben. Und ein letzter Punkt, die Erzieherausbildung ist eine Breitbandausbildung. Wir bilden dort nicht nur Erzieher aus, die dann in den Kitas arbeiten, sondern dort sind auch werden, werden Menschen ausgebildet für ganz andere Professionen. Nämlich für Menschen, die in Jugendhilfeeinrichtungen arbeiten, die Erwachsenenarbeit betreiben und auch die in heilpädagogischen Einrichtungen. Zu all diesem passt eine duale Ausbildung in der Kita deshalb nicht. Was Sie wollen, wäre theoretisch denkbar für die Ausbildung der sozialpädagogischen Assistenten, denn das ist jetzt schon die berufliche Erstausbildung für die Mitarbeiter. Aber auch da haben wir doch erhebliche Bedenken, vor allen Dingen hinsichtlich der Qualität der Arbeit. Anders als in anderen dualen Ausbildungsgängen gibt es keine gewachsenen Strukturen und Rahmenbedingungen, die für die Ausbildung in den Kitas gelten. Diese Kitas gehören den unterschiedlichsten Trägern an. Und wir haben keine Kammern wie die Handelskammer oder die Handwerkskammer, die Prüfungen der Azubis abnehmen und die auch ausbilder Ausbildereignungskurse durchführen, die dafür wichtig wären, um einheitliche Qualitätsstandards in der Ausbildung sicherzustellen. Insofern gibt es im Grunde niemanden heute, der darüber wacht, dass die erforderlichen Lernstoffe auch tatsächlich in den Kitas vermittelt würden. Zurzeit kümmern sich darum noch Dozenten und Lehrer in den Fachschulen. Die kennen die Einrichtungen, in denen die Schüler ihre Praktika ableisten, die wissen, wo noch Aufholbedarf ist und die wissen auch, wann ein Praxiswechsel angezeigt ist und damit liegt die Qualitätssicherung in den Händen der Schulen und da sollte sie nach unserer Meinung auch bleiben. Das ist, glaube ich, auch ganz klar, die Wirkung pädagogischer Arbeit sind ja anders als im Handwerk nicht so ganz leicht zu beurteilen. Wir kann man nur hoffen, wenn entsprechende Anstrengungen und eine qualifizierte Ausbildung vollzogen werden, dass dann auch ein positives Ereignis rauskommt und die pädagogischen Fachkräfte engagiert, die Bildung und Erziehung unserer Kinder, dass sie sich derer widmen. Und hierfür sind eigentlich die Rahmenbedingungen schon heute in den Schulen bestens gegeben. Sie haben sich auch so ein bisschen schlank vom Acker gemacht, indem Sie gesagt haben, ja, da muss es Fortbildung geben für diejenigen, die in den Kitas ausbilden sollen. Aber so ganz einfach ist es nicht. Wir brauchen richtig ausgebildete Ausbildungsleiter in den Kitas. Davon sind wir heute weit entfernt. Das gibt es in der Realität nicht. Und so eine einfache Fortbildung reicht dazu auch nicht aus. Schauen Sie sich mal heute die Strukturen in den Kitas an. Da gibt es meistens eine Leitung, da gibt es Personal, hauswirtschaftliches Personal, meistens in den Küchen, was für die Essensversorgung da ist, was die Reinigung betreibt. Und dann gibt es die Erzieher selber, die aber bisher überhaupt nicht damit befasst sind, die angehenden Erzieher auszubilden. Das ist überhaupt nicht deren Aufgabe. Dafür ist auch im Übrigen gar keine Zeit bemessen in ihrem täglichen Ablauf. Insofern ist das ein Problem, das nicht so ganz banal ist und das man wirklich noch mal durchdenken müsste. Und deshalb, wenn es keine umfangreichen Strukturen gibt, die eine vernünftige duale Ausbildung in den Kitas als Ausbildungsbetrieben auch garantieren können, dann sind wir gegen entsprechende Modellversuche, weil es einfach darum geht, die Qualität der Erziehung und Bildung der Kinder weiterhin aufrechtzuerhalten und da keine Abstriche zu machen. Sie überweisen das ja aber, das ist der Mehrheitswille ohnehin hier in den Schulausschuss, wenn die FDP das auch so mitträgt. Wir hätten es geeigneter gefunden, das in den Familienausschuss auch zu überweisen. Dort können wir es dann noch weiter besprechen und vielleicht gibt es dort auch noch den Anlass, den Antrag doch noch etwas mehr auszufallen und den Gegebenheiten anzupassen. Danke.